Ja, schönen guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich hoffe, ihr hattet schon mal eine inspirierende Nacht hier in Braunschweig. <lacht> Äh, und habt hier äh, wieder gut hergefunden, den Kaffee wahrscheinlich auch. Äh, das Wetter haben wir bestellt extra, äh, also von daher. Und äh, vom Programm her kann ja heute eigentlich nichts schief gehen, da gibt es ja ganz, ganz viele Anregungen. Ich will euch aber äh, kurz ein paar Worte zu unserer Region hier sagen, weil ich habe mir jetzt neulich leider sagen lassen müssen, vom Braunschweig habe ich noch nie etwas gehört vorher. Ähm, äh, Wuhu, genau. So, und also äh, von daher, äh, ihr seid hier natürlich äh, im Herzen äh, unserer Republik. Äh, die, die IG Metall äh, hier, wurde gerade ja schon gesagt, hat hier drei Geschäftsstellen. Ähm, und äh, alle drei Geschäftsstellen zusammen, äh, also Wolfsburg, Salzgitter, Peine, Braunschweig, wir haben hier... Uh, ungefähr 140.000 Mitglieder, da sind wir auch sehr stolz drauf, uh, das ist uh, sehr schön, wir haben einen Organisationsgrad in vielen Betrieben, der uh, geht so von 97 Prozent, uh, aber uh, leider auch uh, zu 1, 2, 3 Prozent runter, also wir haben hier uh, eine sehr, sehr große Spannbreite, der Betriebe auch. Von den Branchen her habt ihr sicherlich schon gehört, einen kleinen Automobilkonzern hier ansässig, der auch Standorte in allen drei Geschäftsstellen hat. Wir haben hier aber auch den Stahlbereich in Salzgitter, die sich auch gerade in der Tarifrunde befinden und wo ihr hier die schön transparente bewundern könnt und deren den Kollegen wir natürlich auch viel Erfolg wünschen bei der Durchsetzung. Die legen nämlich immer vor, wisst ihr, ne? die legen vor für die IG Metall und dann gucken wir, weil die hauen es immer raus, das finden wir immer gut. Okay, also Stahl, wir haben aber auch einen großen Maschinenbaubereich hier traditionell, der sich traditionell entwickelt hat und natürlich viele, viele Handwerksbereiche. Und wir haben in den letzten sag mal, 20 Jahren sehr, sehr viele Ansiedlungen und Ausgründungen aus der TU hier, IT-Dienstleistungen, Engineering-Dienstleister, die hier auch ansässig sind. Momentane Situation hier ist, gut, wenn man Volkswagen hört, weiß man, dass wir da sehr beschäftigt sind, die Kollegen in den Betrieben vor allen Dingen sehr beschäftigt sind mit der Aufarbeitung der Themen, die sich da aus dem Dieselgate äh, ergeben haben, aktuelle Umweltschutzproblematik, aber auch Umstellung auf Elektromobilität. Wir haben als große Themen in eigentlich allen Betrieben das Thema Digitalisierung. Wir haben äh, Marktmechanismen, äh, äh, die jetzt anfangen zu greifen, wo äh, eine Tendenz läuft, äh, dass es wirtschaftlich, äh, sich wirtschaftlich wieder ein Stück nach unten entwickelt. Wir haben wir Umstrukturierung zum Teil massiv, wir haben Fusion, wir haben Effizienzsteigerungsprogramme, aus, unter anderem aus diesen ganzen Entwicklungen, die ich gerade gesagt habe, und ähm, Das beschäftigt unsere Kolleginnen und Kollegen in den Betrieben, das beschäftigt uns in den Geschäftsstellen. Ähm, wir haben als Hauptthemen, äh, die wir äh, angegangen sind und angehen, Tarifbindung natürlich, Werkverträge begrenzen. Wir äh, versuchen, Leiharbeit möglichst zu vermeiden und wenn wir sie schon in den Betrieben haben, zu übernehmen. Da ist den VW-Kollegen ähm, äh, gelungen, wirklich ganz, ganz viele Kolleginnen und Kollegen kann man schon sagen, in den letzten Jahren jetzt zu übernehmen, wieder in, in äh, Normalarbeitsverhältnisse, worauf wir auch sehr stolz sind. Genau, Applaus. So, und was wir im Moment feststellen, ist auch durch diese ganzen Sparprogramme, die aufgelegt werden, dass äh, Betriebe versuchen oder Geschäftsleitungen versuchen, die Kondition der Tarifverträge kalt zu drücken. Wie machen Sie das? Es wird einfach anders eingruppiert. Leute, die neu in die Betriebe reinkommen, werden zum Ich mache mal am Beispiel Engineering normalerweise würde äh, jemand da in eine Entgeltgruppe 11 gehören. Äh, uns äh, sind Fälle bekannt und gegen die sind wir auch vorgegangen. Da wird versucht, jemanden in die acht einzugruppieren oder in die neun. Und das ist einfach eine Sauerei, Kolleginnen und Kollegen, und da muss man gegengehen. Und auch in unserem Bereich, der ganz gut organisiert ist, wird es versucht und da müssen wir Abwehrkämpfe führen. Wir sind natürlich sehr beschäftigt mit auch Themen Leistungsbe Leistungsbegrenzung, Personalbemessung, Transformation, eben aufgrund der beschriebenen technischen Themen, machen wir, spielt halt eine sehr, sehr große Rolle. Und ähm, wir äh, versuchen da auch insbesondere die Kolleginnen und Kollegen aus den Office-Bereichen zu sensibilisieren. Wir haben sehr große Office-Bereiche, da sind wir auch nicht so toll organisiert, muss man sagen. Wir haben hier Siemens zum Beispiel, wir haben äh, Volkswagen-Bereiche, äh, wir haben die, äh, also verschiedene große Unternehmen, wo es auch schwierig ist, mit den Kolleginnen und Kollegen zu sprechen und die zu gewinnen, sich für ihre Interessen einzusetzen. Das versuchen wir und versuchen dort sozusagen auch die Transformation und alle nachgelagerten Prozesse, also in welche Jobs kommt man dann, hinzukriegen. So und es ist so, Kolleginnen und Kollegen, ähm, auch in den gut organisierten Bereichen kommt nicht die Geschäftsleitung montags morgens und fragt den Betriebsrat, äh, was können wir denn heute wieder den Beschäftigten Gutes tun, ähm, so, sondern auch dort müssen die Kolleginnen und Kollegen sich richtig lang machen und ähm, dafür streiten, mit den Kolleginnen und Kollegen sprechen im Betrieb, dass sie sich organisieren, dass sie Mitglied werden und dass sie mit uns gemeinsam losgehen. Das ist uns gut gelungen. Auch in der letzten Tarifrunde, ihr wisst das, ist ja auch schon gesagt worden, da haben wir einen schönen Tarifvertrag auch hingekriegt, da wird auch in Arbeitsgruppe 12 morgen noch einmal darüber berichtet, wer da Interesse dran hat. Wir haben die Themen, wie wir mit Angestellten ins Gespräch kommen wollen, werden wir morgen in der Arbeitsgruppe 16 nochmal besprechen und von daher seid ihr da herzlich eingeladen mitzumachen vielleicht noch ein Satz zur Mitgliederentwicklung bei uns auch, weil uns allen geht es ja auch darum, die Leute zu gewinnen. Wir haben in den Geschäftsstellen im letzten Jahr über 4000 neue Mitglieder gewinnen können, die sich uns angeschlossen haben. Das ist ein, wirklich ein sehr guter Erfolg und das war nicht nur Volkswagen, wo man immer meint, dass das mal so im Spaziergang ist. Erstens ist es nicht im Spaziergang, sondern die müssen sich auch lang machen, die Kollegen, aber es war auch auch Maschinenbau, Stahl, Handwerk und so weiter. Ja, uns, unser oberstes Ziel ist natürlich, Arbeitsplätze zu sichern, Ausbildungsplätze zu sichern, weil die gehen jetzt auch gerade die Zahlen zurück. Die Betriebe wollen keine mehr anbieten oder nicht mehr in dem Umfang. Wir wollen gute Arbeit, sicher und fair. Wir kooperieren hier sehr gut mit den Gewerkschaften am Ort, mit Verdi, mit der GEW, mit der NGG, also alle, die wir hier sozusagen vor Ort haben, die da aktiv sind, weil wir wissen, gemeinsam geht es besser und wir fordern auch die Politik hier vor Ort, auch bei der Politik ein, uns zu unterstützen und zwar querbeet über alle Parteien und das, und das läuft überwiegend gut. Ja, wir freuen uns, diese Konferenz hier zu haben, wir haben uns sehr gefreut, dass wir angesprochen worden sind. Wir freuen uns weiter auf intensive, produktive Diskussionen, interessante Anregungen, die wir hier gemeinsam kriegen können, wie wir noch besser und mit großer Beteiligung die Beschäftigten gewinnen können, die, dass die Digitalisierungsprofite und die Produktivitätsgewinne auch zu sozialen Gewinnen für uns alle werden, von daher, Kolleginnen und Kollegen, Glück auf und einen guten Verlauf der Konferenz. Vielen Dank, Eva Stasek, erste Bevollmächtigte der IG Metall hier in Braunschweig. Die Gewerkschaft, deren Gliederungen unsere Konferenz schon ganz von Anfang an unterstützt hatten, auch schon damals in Stuttgart 2013, ist ja Verdi gewesen. Seitdem hat sich viel getan, viele andere Gewerkschaften sind dazugekommen, immer waren Gliederungen von Verdi mit dabei, so auch dieses Mal der Bezirk Südostniedersachsen von Verdi. Und ich freue mich sehr, euch jetzt Sebastian Wertmüller ankündigen und hier begrüßen zu dürfen, den Geschäftsführer von Verdi Südostniedersachsen, hier direkt aus Braunschweig. Auch Sebastian, herzlich willkommen. Schön, dass du hier auf der Bühne bist. Der Mikro. Dankeschön. Ja, schönen guten Morgen, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Ich meine, nach Eva's Scham-Offensive, da geht eigentlich nichts mehr. Ich muss mal jetzt zurückgeben an die, an die Stiftung, also dass ihr uns die Gelegenheit gibt, diesen Diskurs hier zu führen. Und zwar auch mit einer hoffentlich auch regionalen Wirkung. Dafür sind wir euch dankbar, das hätten wir selber nicht organisieren können. Ich werde es ein bisschen davon absehen, Verdi dem Bezirk vorzustellen. Wir sind der, ich sage es mal ein bisschen despektierlich, der übliche Gemischtwarenladen, den Verdi aufmacht, ausmacht, von dem Callcenter bis zu den Krankenhäusern, vom öffentlichen Dienst bis zum Nahverkehr und so weiter und so weiter. Das ist in so einem großen Bezirk, wie wir ihn hier haben. Bei uns passen vier IG Metall-Geschäftsstellen rein, also flächenmäßig groß. Die Zahlen hätten man auch gerne. <lacht> Da ist es naturwüchsig so, dass wir im Prinzip alle Branchen bei uns vertreten haben, außer der Hafenwirtschaft. Was mir wichtiger ist, ist etwas anderes und deswegen freue ich mich auch die Gelegenheit, ein kleines Grußwort hier halten zu dürfen. Wichtiger ist mir auch, der, warum treibt uns das inhaltlich um? Warum haben wir uns beschlossen, entschieden, als Bezirk diese Veranstaltung als Kooperationspartner zu unterstützen? Wenn ich so ein bisschen zurückgucke, vor zehn Jahren war die Welt ja auch schon schlecht was Kapitalismus angeht, was Arbeitsbedingungen angeht, was Personalabbau angeht, Stellenabbau und so weiter und so fort. Ja. Aber vor zehn Jahren, da kannten wir Nazis. Da kannten wir aber noch keine AfD. Da kannten wir Kameradschaften, aber da kannten wir keinen Rechtspopulismus in den Parlamenten. Vor zehn Jahren kannten wir keine Pegida. Vor zehn Jahren kannten wir keine FPÖ in einer Bundesregierung, in äh, einer Bundesregierung in Österreich. Wir kannten keinen Salvini. Und das ist mir das Wichtige, was unsere Konferenz zum heutigen Zeitpunkt ausmacht, und das sind die Wünsche und Hoffnungen und Erwartungen, die ich auch selber habe. Dass wir darüber sprechen, wo stehen wir heute. Und dass wir darüber sprechen und diskutieren, vielleicht auch streiten, aber zumindest diskutieren und uns austauschen, was tragen wir als emanzipatorische Kräfte dieser Gesellschaft dazu bei, dass es so nicht weitergeht, wie es sich momentan entwickelt. Ich habe das eine Stichwort genannt, Rechtspopulismus, Rechtsradikalismus. Ich kann es auch anders sagen. Das ist ein anderes Europa, in dem ein faschistischer Innenminister in Italien mitregiert. Das ist eine Veränderung der gesamten Landschaft, in der wir uns als Gewerkschaften bewegen. Und das hat nicht nur Folgen im politischen Diskurs. Das hat auch Folgen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmerrechte. Das kann sich jeder schon mal angucken, probehalber in Ungarn. Das kann man sich angucken in Österreich. Das wird man sich bald angucken können, noch massiver in Italien. Und deswegen geht es auch um einen Kampf gegen Sozialdarwinismus, es geht um einen Kampf gegen eine Art des Kapitalismus, wie wir ihn die letzten Jahre in unserem Verständnis in dieser Bundesrepublik Deutschland nicht gekannt haben. Und das macht sich nicht nur fest in der Frage Umgang mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmerrechten, es wird sich ab, zukünftig noch mehr damit auseinandersetzen müssen, sondern es macht sich auch fest in anderen gesellschaftlichen Diskursen, die uns umtreiben. Wir als Verdi sind eine Gewerkschaft, das unterscheidet uns ein bisschen von der IG Metall, die einen sehr, sehr hohen Frauenanteil hat. Das heißt, die Mehrzahl unserer Mitglieder sind weiblich. Jeder rechtspopulistische Diskurs, jeder rechtsextremistische Diskurs ist frauenfeindlich. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass eine erfolgreiche Betriebspolitik im Sinne von Gleichstellung, im Sinne von Aufwertung, im Sinne von Akzeptanz, zum Beispiel von Dienstleistungsberufen im Pflege- und Sozial- und Gesundheitsbereichen, dass es die geben kann mit einer Politik, die diese Art von Antigenderismus versucht zu proklamieren. Deswegen meine Hoffnung, jetzt höre ich aber auf mit dem inhaltlichen sozialen Referat, sorry, ich... Ahne schon. Meine Hoffnung heute dazu, einen Beitrag zu leisten, dass wir diese Diskussion, diese Diskurse in unseren Gewerkschaften, in unseren Organisationen, im DGB, in der Gesellschaft verstärkt wieder aufnehmen, sie führen, dass wir uns nicht nur konzentrieren auf das, was unser Kerngeschäft ist. Wir machen nicht nur Tarifarbeit und Mitgliederberatung und Betreuung und Rechtsvertretung, sondern wir sind auch eine wichtige emanzipatorische gesellschaftliche Kraft und dazu müssen wir aber auch in unseren Organisationen streiten und diskutieren. So. Und wie immer ist sowas auch sehr konkret, deswegen erwähne ich es ausdrücklich als fast schon exemplarische Beispiele. Wir werden heute in den Arbeitsgruppenräumen Unterschriften sammeln. Solidaritätsunterschriften, ich nenne die, kann man wirklich exemplarisch nennen, weil sie eben gerade im Moment an uns herangetragen worden sind. Wir sammeln Unterschriften für den Kollegen Matthäus Mayer, Betriebsratsvorsitzender Lämförde Logistik. Gekündigt. Sowas kommt vor. Wir sammeln Unterschriften heute für eine Kollegin Margit, Wittenzeller, Sparkasse, Regenviechtag, zeigt übrigens auch die räumliche Bandbreite dessen, was uns umtreibt. Der Arbeitgeber will sie kündigen. Ich nenne das deswegen, weil die betrieblichen Auseinandersetzungen, die wir führen, das Einfordern selbstverständlicher Rechtsansprüche, nämlich betriebliche Interessensvertretung aktiv und offensiv zu, äh, zu gestalten, wird von immer mehr Arbeitgebern bestritten. Und deswegen ist auch das ein Thema Auseinandersetzung mit Arbeitgeberwillkür, und Gegenwehr zu organisieren und auch eine politische Gegenwehr gegen diesen Umgang mit unseren Mitbestimmungsrechten zu organisieren, ein Teil unserer heutigen Veranstaltung. Ich hoffe, ihr diskutiert damit. So, und neben dem Dankeschön an die Stiftung sage ich noch Dankeschön an alle Helferinnen und Helfer, an die Kolleginnen und Kollegen hier in der Uni, die das alles hier möglich machen. Das werden andere wahrscheinlich auch noch mal sagen, ich sage es jetzt trotzdem. Danke. Ja, vielen Dank, Sebastian Wertmüller, Geschäftsführer von Verdi Südost Niedersachsen, hier aus Braunschweig. Eben bekamen wir die aktuellen Zahlen von der Anmeldung hinein. Wir sind, also wir haben die Marke von 700 Teilnehmern durchbrochen. Das war bisher der Höhepunkt in Frankfurt gewesen. Das heißt, wir können mit Fug und Recht sagen, die diesjährige Konferenz hier in Braunschweig ist die bisher größte Streikkonferenz, die wir veranstalten durften. Schön, dass ihr alle da seid. Gleich noch eine gute Nachricht, wir haben hier einen wirklich ganz tollen Konferenzfotografen und Konferenzfotografie ist eine Kunst für sich, das muss man wirklich sagen, dass da am Ende hübsche und spannende Bilder rauskommen. Das ist der Nils Schmidt, ihr seht ihn da hinten auch stehen an seinem Pult mit seinem Laptop und seiner Kamera. Wir haben uns das so gedacht, damit ihr die Fotos alle auch selber nutzen könnt für Twitter, Facebook, eure Freunde, Homepages, was auch immer. Ihr könnt sie alle hier unter diesem Link finden, abrufen und einfach frei und fröhlich benutzen. Gerne auch den Hashtag Streikkonferenz verwenden. Genau, also da gibt es wunderbare Fotos. Neben Gliederungen von der IG Metall und Verdi waren dieses Mal auch der DGB aus der Region Südostniedersachsen mit unter den Kooperationspartnern. Da hatten wir ja gestern auch schon das Grußwort von Meerdad. Des Weiteren auch die GEW hier aus Braunschweig und außerdem die NGG hier aus Südostniedersachsen. Auf der letzten Konferenz in Frankfurt war es uns eine große Ehre gewesen, mit Michaela Rosenberger erstmals überhaupt eine Gewerkschaftsvorsitzende auf einer Konferenz begrüßen zu dürfen. Das war so ein bisschen, weil die Michaela offensichtlich eine Türöffnerin, weil in diesem Jahr durften wir ja mit der Malis Thebe von der GEW gleich wieder eine Gewerkschaftsvorsitzende hier begrüßen gestern Abend. <lacht> genau, wir sind gespannt, wie sich das alles in der Zukunft weiterentwickeln wird. <lacht> Auf jeden Fall hat sich die NGG sehr engagiert in die Vorbereitung eingebracht. Ihr seht das auch im Programm dafür, dass es ja eher eine kleinere Gewerkschaft ist. Und da wirklich sehr viele Kolleginnen und Kollegen aus der NGG, die sich da wiederfinden. Und ich freue mich jetzt auf das letzte Grußwort dieser heutigen Grußwort-Session, bevor wir dann mit den inhaltlichen Referaten starten, auf das Grußwort von Herbert Grimberg, dem Landesvorsitzenden des Bezirks Nord der Gewerkschaft Nahrung, Genussmittel, Gaststätten. Schön, Herbert. Ja, liebe Fanny, lieber Florian, liebe Kolleginnen und Kollegen, Grußworte soll man so lange halten, wie man auf einem Bein stehen kann. Hier ist jetzt mein Problem heute, dass ich nur fünf Minuten was sagen darf. Das äh, schränkt das sehr ein. Ich will ein paar Kollegen von NGG entschuldigen, äh, die morgen referiert hätten, wir hatten gestern Tarifverhandlungen in der Obst- und Gemüseindustrie in Mecklenburg-Vorpommern. Eigentlich wollten unsere Kollegen morgen berichten über ihre Erfahrungen von vor drei Jahren. Es geht nun wieder los. Und gestern sind die Warnstreikvorbereitungen für in drei Wochen angezettelt worden. Deshalb ist das etwas problematisch, morgen mit der Teilnahme. Aber ich soll die Kolleginnen und Kollegen entschuldigen. Aus unseren Kämpfen lernen Streiks auswerten. Das ist das Thema und das heißt, es geht auch aus meiner Sichtweise um die Frage Demokratie und Streik. Und da gibt es ja unter anderem dieser Dauerkommentator in der Süddeutschen Zeitung, Bernd Rüthers der immer dieses Bild der gewerkschaftlichen Stabseliten zeichnet, die die Mitglieder aufhetzen und in völlig unsinnige Streiks treiben. Und letztes Jahr ist... Detlef Hensche, ehemaliger Vorsitzender der IG Medien, Druck und Papier. Ich sage das deshalb, weil in der Vorbereitung der Konferenz redet man ja mit Menschen. Dann habe ich gesagt, na, ich will ein Zitat von Detlef Hensche bringen. Da haben mich einzelne Jüngere angeguckt und gesagt, wer ist das? Von daher muss ich erklären, wer letztes Jahr 80 Jahre alt geworden ist. Und Detlef hat vor ein paar Jahren ich finde, ein wunderschönes Zitat gebracht. Und er hat gesagt, es ist nicht Marlein, Loderer oder Klunker oder Herb oder Steinkühler, es sind Arbeiter und Angestellte, Tausende von Mitgliedern, die streiken und die tagtäglich die Streikbereitschaft beweisen müssen. Und nicht nur die Mitglieder, auch die Nichtorganisierten, die Unorganisierten müssen den Streikzielen der Gewerkschaften jedenfalls positiv gegenüberstehen. Sonst wird ein Streik nicht durchführbar sein, sonst wäre ein Streik nicht durchzuhalten. Und jetzt kommt das, wie ich finde, das entscheidende Zitat. Es gibt nichts Demokratisches als eine gemeinsame Arbeitsniederlegung von der Urabstimmung mit qualifizierter Mehrheit bis zur täglichen Abstimmung am Werkstor nicht in den Betrieb zu gehen. An diesem Zitat ist historisch eines jetzt falsch. Es sind nicht mehr Loderer und Klunker, sondern heute müsste man die Namen ergänzen oder ersetzen durch Hoffmann, Sierske, Adjan und Feiger. Aber natürlich ist die Frage, es gibt nichts Demokratischeres als einen Arbeitskampf. Und dazu gehört ja auch, Arbeitskämpfe auszuwerten. Bis vor ein paar Jahren, ich fand das eine sehr schöne Tradition, äh, auch im Sinne von Dokumentation hat ja das IMSF jedes Jahr eine Broschüre rausgegeben, in dem tabellarisch die im Jahr, statt, äh, Jahr stattgefundenen Arbeitskämpfe äh, dokumentiert wurden. Mein Kollege Hans-Jürgen Hinzer, der da hinten in der Reihe sitzt und wir, wir haben auf dem Gewerkschaftstag äh, unserer NGG im Jahre 2010 sehr leidenschaftlich dafür gekämpft, dass es eine Dokumentation aller Streiks, aller Auseinandersetzungen in der westdeutschen Ernährungsindustrie und Hotel- und Gaststättengewerbe gegeben hat. Wir haben uns letztendlich durchgesetzt gegen die Empfehlung der Antragsberatungskommission. Drei Jahre später ist diese Dokumentation entstanden, die man ja hier in diesem Raum, hört ja keiner zu, auch nennen kann, Dokumentation der Klassenkämpfe in der westdeutschen Ernährungsindustrie und Hotel- und Gaststättengewerbe. Das finde ich, find ich relativ wichtig. Ich will ein kleines Lödekind erzählen. Bei Wolfgang Däubler, als er noch Prof. in Bremen war, war in seinem Büro, hing an einer Pinnwand die Kopie einer Dokumentation, eines der ersten Arbeitskämpfe, die unsere Gewerkschaft NGG gemacht hat, und die war überschrieben, da müssen wir halt Streiker. also baden-württembergisch, glaube ich, muss übersetzen, aber äh, das war für ihn auch ganz bedeutsam, das da zu haben. Und insofern sage ich, es gibt nichts Demokratischeres als Arbeitskämpfe und insofern auch meine Aufforderung, bitte, mehr darf ich das nicht nennen, an die Rosa-Luxemburg-Stiftung vielleicht an diese Tradition anzuknüpfen und zu sagen, ja, wir schreiben mal jedes Jahr auf, was es an sozialen Konflikten, ich begraufe das Wort ein zweites Mal, Klassenkämpfen äh, gegeben hat. Das könnte mindestens nicht schaden und es gibt Projekte, nicht der rosa Luxemburg Stiftung, andere Projekte, wo ich mir frage, wofür braucht man das, aber das, glaube ich, bräuchte man. Insofern, äh, mit der... Mit der herzlich vorgetragenen Bitte an die Rosa-Luxemburg-Stiftung will ich Schluss machen. Mich bedanken für die Durchführung der Konferenz, mich bedanken dafür, dass ich hier ein Grußwort halten dürfte und wünsche uns allen eine erfolgreiche, fruchtbare Diskussion heute und morgen. Vielen Dank.